Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Fahrradkanal. Wie ihr sicher wisst oder schon festgestellt habt, bastel ich im Winter schon mal diverse Sachen, damit die Fahrradsaison wieder gut beginnen kann. Ja, dieses Mal habe ich mich dem der Problematik gewidmet, wie kann ich dem Bosch-Akku ähm, seinen Power entlocken. Das ist leider nicht ganz so einfach, weil. Bosch sich da, weiß ich nicht, ob das jetzt vorsätzlich ist oder einfach nur wegen dem Cannabus ist, keine Ahnung, könnt ihr ja gerne mal in den Kommentaren reinschreiben. Hat Bosch das so gemacht, dass es ohne dieses Motorsystem ähm, die, den Akkuausgang für die Stromversorgung nicht freischaltet. Und zum Glück habe ich im Internet eine Lösung dafür gefunden. Übrigens, ähm, dieses schöne Kästchen hier, ähm, werde ich denn auch eventuell, wenn ich die zweite Version gebaut habe, bei eBay ähm, reinstellen und dann quasi meistbietend versteigern. Ja, das nur schon mal so am Anfang, damit ihr Bescheid wisst. Wie gesagt, dieses schöne Kästchen hier, ähm, was hier entsprechend, äh, was ich hier gebastelt habe. Ja, ähm, ihr habt gesehen, ich hatte es vorhin schon eingeschaltet. Ähm, die grüne Ladeanzeige hat schon geleuchtet. Ich schalte es jetzt noch mal ein, damit ihr sehen könnt, dass es auch funktioniert. Hier oben Könnt ihr auch sehen, vorher war 0 in der Anzeigespannung. Jetzt ist es 41,7 Volt. Und ja, diese Schaltung funktioniert hervorragend. Ich habe hm, hier den den bosch äh, stecker leider musste ich da diesen kleinen Kabelbaum, der kostet raune baut 25 27 euro obwohl ich ja nur eigentlich diesen stecker brauche aber leider gibt es den im internet nicht einzeln von bosch zu kaufen warum wohl möchte man natürlich nicht ähm ja und dieses kabel hier ist dann eigentlich auch noch mit einem weiteren Stecker verbunden. Der eine geht wahrscheinlich zum Motor, der andere geht äh, oder es dient dafür die Kabelverbindung zum Display oder anderen Dingen. Ich kenne mich da nicht so genau aus. Das müsste ich dann nochmal recherchieren. Das werdet ihr sicher der ein oder andere besser wissen. Ja, wie gesagt, das ist jetzt hier im Grunde genommen die Schaltung bzw das was ich im Internet finden konnte um den Bosch Akku seinen Strom zu entlocken. Ähm, man kann hier sehen hier ist ein CANBUS Modul hier ist der Arduino äh, Uno R3 verbaut und hier ist ähm, ein Unterspannungsschutz für die Batterie die jetzt hier der Akku ist äh, angeschlossen den kann man stufenlos hier über die, über die drei ähm, Tipptasten oder ähm, Schalterchen, Knöpfe, wie auch immer kann man das einstellen ähm, auf verschiedene ähm, und äh, Spannungen, die entsprechend äh, bei Unterschreitung werden dann die, die Ausgänge hier oben, also die Verbraucher dann abgeschaltet. Ähm, fand ich so ganz gut. Das war jetzt nicht unbedingt Bestandteil bei dem Kollegen, ähm, denn wenn man das nicht verbaut, besteht die Gefahr, dass man den Akku, den Bosch Akku, tief entlädt. Ähm, denn äh, woher soll er jetzt wissen, dass er bei, ähm, sagen wir mal, 36 Volt abschalten soll? Ja, also ich habe das Teil jetzt hier erstmal auf 36,5 Volt bei mir eingestellt die Einschaltspannung beträgt im Moment 37 Volt und damit ist der Akku vor Tiefentladung in meiner Schaltung so wie ich sie habe geschützt ja ihr seht das funktioniert hervorragend und ähm, wie ich schon eingangs sagte werde ich die, dieses Kästchen dann zur gegebenen Zeit bei Ebay versteigern all dieweil ich mir noch ein zweites bauen will mit noch ein paar weiteren gimmicks drin weil diese batterie werde ich dann ersetzen oder austauschen in dem zweiten neuen kästchen was ich baue da kommt dann ein lipo akku rein und der wird dann automatisch auch direkt über den bosch akku mitgeladen damit ich hier nicht immer einen 9 volt block einbauen muss ja, ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ähm, zwischendurch ähm, habe ich natürlich auch ein paar ähm, Erklärfotos ähm, auch noch eingeblendet. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Und wenn es gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch da lassen. Würde ich mich darüber freuen. Oder noch besser ein Abo ähm, nicht vergessen, Abos verpflichten zu nichts, die sind äh, kostenlos, beziehungsweise da passiert auch nichts. Ihr bekommt auch keine dauerhaften Benachrichtigungen, wenn ihr das nicht möchtet, wenn ihr die Glocke nicht betätigt, beziehungsweise einschaltet. Ja, ähm, ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen und wie gesagt, wenn ich das Kästchen bei Ebay versteigere, werde ich dann hier auf meinem Kanal nochmal entsprechend eine Info Reinmachen. Ja, ach so, und einen Link ähm, zu dem netten Kollegen, der diese Schaltung mit dem Arduino und dem Cannabis ähm, gebaut hat, ähm, mache ich auch unter dem Video. So, das soll es jetzt erstmal gewesen sein. Winke, winke.